Denn die Frage war gerade, Peter hat äh, die, die, die Aktie, die er angeschaut hat, äh, hat festgestellt dort, dass bei diesen Aktien die Sicherheitsränge alle relativ tief sind und er fragt jetzt, ob das äh, an den Aktien liegt oder am System. Und äh, die Antwort ist einfach, wir haben eine ein Forced Ranking, das heißt, du hast äh, 10% von allen Rängen sind äh, im Bereich 90 bis 100, 10% sind im Bereich 80 bis 90. Das heißt, äh, es ist nicht so, dass, äh, äh, dass da systematisch äh, schlechte Sicherheitsränge verteilt werden, sondern es ist so, dass die Aktien, äh, die du angeschaut hast, Peter, die haben im Vergleich, im Vergleich zu ihren Mitwettbewerbern, zu ähnlich gelagerten Aktien, haben die eine höhere Verschuldung. Und deshalb ist der Sicherheitsrang ja. tiefer. Also das, auf die Sicherheitslänge kann man sich verlassen, außer ähm, äh, im Spezialfall, wenn man davon ausgehen muss, dass das Unternehmen anders aufgestellt ist als die Konkurrenz. Zum Beispiel mhm. äh, im Automobilbereich haben wir die, die Situation, dass gewisse Automobilhersteller äh, haben in ihrer Bilanz das ganze Leasinggeschäft konsolidiert, dass die also die Autos... Ähm, die Autos nicht verkaufen, sondern verließen und für das brauchen sie natürlich auch Kapital. Und deshalb ist die Verschuldung bei diesen Unternehmen eher in der Richtung einer Bank als in Richtung eines Automobilherstellers. Dort haben wir eine gewisse Verzerrung, äh, zum Beispiel. Schön, ja. Ja, also dort wir, bin ich bei den Sicherheitsrängen ein bisschen vorsichtig und da gibt es auch die Möglichkeit, Unternehmen können ein Seelen-Lease-Back machen gegenüber anderen Unternehmen, die unter Umständen ihre Infrastruktur Halten. Und da kann es auch sein, dass äh, im Vergleich dann äh, zur Größe des Unternehmens oder zum Cashflow äh, relativ, ähm, äh, wie wäre das dann dort in, äh, in diesem ähm, Bereich, dass da relativ tiefe Verschuldung vorhanden ist. Aber man hat dann eigentlich Off-Balance-Sheet-Verpflichtungen, nämlich die Leasingraten ja. zu bezahlen. Auch dort haben wir gewisse Verzerrungen. Ähm, das ist aber schwierig äh, von außen aus der Bilanz herauszulesen, weil das ist eine Geschäftsentscheidung. Da muss man das Unternehmen anschauen und prüfen, ob so eine Situation äh, vorhanden sein könnte. Wir hatten auch den Fall Volkswagen, Uwe hat das aufgebracht vor äh, ein paar Sessions. Und Volkswagen hatte eine viel größere Verschuldung. Und äh, wir, sind dann, wir haben dann spekuliert, das liegt an Garantien des Landes. Aber sonst kann man sich auf die Sicherheitsränge verlassen. Es ist natürlich mhm. wie immer bei den Obermatträngen, sie zeigen einfach das Bild, das ist. oder Und sie machen keine Empfehlung, ob das gut oder schlecht ist. Ja, ja. Also wenn du eine Aktie hast, wo du ein großes Vertrauen hast, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn die eine ähm, höhere Verschuldung hat weil äh, das mhm. Unternehmen, an das glaubst du, dass das wächst, das, das braucht vielleicht mhm. Kapital und ist mhm. im Vergleich zu einem anderen Unternehmen, das eher konservativ unterwegs sein muss, äh, in der Lage mehr äh, Schulden äh, zu verkraften. Mhm.